Hallöchen Poku freunde und Pflanzenfreunde und was auch immer Freunde und Freunde, hey Freunde, wie immer, hey Leute, willkommen zur 29. und letzten normalen Folge von Pflanzen gegen Zombies, denn heute werden wir die letzten Eid-Zombie-Mini-Games zocken und ich freue mich drauf, weil ich liebe Eid-Zombie. Was ich ja schon letztes Mal und vorletztes Mal gesagt habe. <lacht> ja, auf jeden Fall werden wir das durchzocken und dann werden wir dann nächsten Mal... Ja, wisst ihr ja Bescheid, was das nächste Mal bekommt. Ähm, nächstes mal, mal mit, machen wir weiter mit ich kaputt, ich kaputt machen. Bruder, ich kaputt machen. Ich mein Ernst. Oh, Stabhochsprung, zombie wir. Und den... Oh, den Gargantua, yo. Das sieht irgendwie sehr, sehr... Viel zu, viel zu verpixelt aus hier. Sehr, sehr verpixelt. Ultra verpixelt. Super! Das wird blöd. Das weiß nicht, wie ich nicht, wie wir das machen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal woanders an. Das, das ist auch blöd. Das wird leider keine einfache Folge dafür. Ich muss eigentlich in die Reihe gehen. Aber wie mache ich das? Oh, warte, der kann auch rüberspringen. Oh, oh, das ist der Trick. Okay, das ist der Trick. Aha. <lacht> wow. Ich brauche erstmal 10 Minuten, damit ich die, damit ich erkenne. Ach, warte, der kann ja da drüberspringen. Äh, äh, Gosh. So, jetzt komme ich. Daddy kommt. Boom. Jetzt kann ich auch mal den Kaputtmacher spielen. Na du machst mich langsam, das reicht ich nicht. Bam. Aber mit dem ist es richtig cool, dass man da 10 spielen kann. So, fristen Gehirn. Yeah, Negga. Ich will auch Gehirn. BAM! Gib mir Gehirn! Juhu! Und da müssen wir noch was machen. Wie machen wir das? Weg mit dir, Boom. So, jetzt geht mir mein Gehirn. Warte, frisst du das jetzt einfach oder was macht er? <lacht> der hat gar keinen Hunger. Okay. Ich verzichte. Hatte schon Menschen zum Nachtisch. Oh, okay. Na, das erklärt's. Äh. Dann packen wir mal so einen hin. Und dann packen wir so einen hier hin. und dann bauen wir hier noch mal so einen hin das passt ja dann packt er die pack die beiden und hier den Boden das sollen wir jetzt sehen ich finde es mir nicht schade dass das ESP jetzt schon vorbei ist ich hat mir so viel Spaß gemacht. Und das ging auch so lange an das Let's Play und weiß ich nicht, das ist etwas traurig, aber hey, das heißt ja nicht, dass es jetzt die letzte Folge ist. Wir haben jetzt noch ein paar Folgen vor uns, aber halt live und eine Bonusfolge, habe ich ja euch auch noch versprochen. Von da hoffe ich freue auf die Bonusfolge schon mal und auf die Livestreams. Nur weißt du, das es heißt es bei nicht, dass die dann wie nie wieder zu sehen sind, die kann, kann, könnt ihr in der Playlist einfach an, noch mal ansehen. In der Playlist, was einfach schon in der Playlist, wenn ihr das jetzt play verfolgt oder ihr seid in der Uploadliste, kommt drauf an. Aber normalerweise denke ich mal in der Playlist. So, ich packe, ich auch noch mal den Riesen raus. Just for fun. Und boom. Denk mal euch, ja? was erlaubst du dir eigentlich, Grünling? Boom! Und du bist nichts als ein Korn mit Butter. Oh, das ist so kalt. Ich kann mich nicht bewegen. Na warte, jetzt kriegst du. Ja, auf. nee, Maul! Äh, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Easy. Mach sie easy. Boom. So, ich habe auch keinen Hunger. Was ist das denn, weg damit? Äh. Oh, die Trophäe war da drin. Dankeschön. Die nehme ich doch gerne mal an mich. Komisch, dass die Folgenzahl 29 ist und nicht 30. 30 fände ich irgendwie viel besser für die letzte normale Folge. Naja. Und das haben wir beide extra noch nicht gemacht wegen Endlos. Das machen wir dann in einem anderen Stream. Oder allgemein in irgendeinem Stream. Machen jetzt ZOMBOOGI. Tanz den Zombie, Tanz den boogie. boogie Boogie nach unten immer, weil da unten ist der ganze Loot. Den brauchen wir als erstes. Wir haben hier den Tanz Tanzzombie. Achso, deshalb. Den Hochsprung Zombie. warum auch immer. Was bringt der mir denn überhaupt? Hm. Ich muss auf jeden Fall hier sehr viele Zombies opfern, merke ich gerade. Fange ich mal an. Boom. Ist der schon mal weg? So. Kann ich hier einen hinpacken? Ich könnte hier einen Pin packen, oder? Ich mach's mal. Was Was macht der? Oh yeah. Für den Groove. Oh yeah. Nom nom nom. Oh, was? Da kann immer wieder neue spawnen. Wie funktioniert das bei dem? Das verstehe ich noch nicht ganz, aber ey. Das ist obwohl auch voll op dann. Wenn mal wieder welche neuen immer wieder, neu immer wie, immer wieder neue spawnen kann Ja, schon wieder wow hey, der ist richtig krass OP Junge <lacht> <lacht> schon wieder yo alles klar okay jetzt spawnen einfach hier weiter weitere neue <lacht> alles klar Alter. So, wollen wir noch einen neuen bitte hier und hier, hier, hier unten hier unten hier unten hier unten hier unten danke schön so Jo, man, was auch mal geschafft jetzt noch da oben. Ich würde sagen, da dancen wir auch mal wieder ab, Leute. Oh, von hier hinten. Oh, oh, oh, oh. Yeah. Dum, dum, dum, dum, dum. Oh. Das hat nicht so ganz gut funktioniert. Glaube ich. Nee, nicht wirklich. Oh yeah. Ich tanze euch da um. Ich hab keine Chance gegen mich. Warum oh, ist die Musik weg? Ich Für Musik hören. Oha. Kriegt okay, die Musik nicht mehr zu hören. Er ja, kommt bei euch halt. Wer schneller, wer schneller, wer schneller. Wer schneller, wer schneller, der oder der? Äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh. Ah, er. Ja. Yo! Wow! Wow! Boah, hab ich mich fast verschluckt. Äh, drei Trefferado. Free Trevorado! Drei Trefferado! Oh, den wichtigen kleinen, warum auch immer. Wir haben sehr viele heute. Okay. Ja, wo fangen wir an? Das ist so das Problem am Anfang. Wo fangen wir an? Hm. Na ja, hier ist eine Mine. Ich weiß es nicht ganz genau, wo ich anfangen soll. Ja der Wicht, der ist nur zum Durchrennen. Obwohl ich versuch's hier mal. Schafft der Wicht das? Können wir den aufessen? Nein. Wenn ich ihn jetzt nochmal mache. jo, Dann explodiert er da. Und dann packe ich ihn da nochmal hinter. Nampft da zwar mega lange, aber dann können wir währenddessen wenig reden. Jo Leute, ähm, wie geht's euch so? <lacht> Nein, ähm... Ich habe jetzt mittlerweile zwei weitere mit Ich habe drei Let's Plays jetzt. Also unter anderem Pflanzige Zombies. Und zwei Live-Let's Also Smash und... jetzt halt noch Game Watch Gallery, was auch immer. Und die beiden Game Watch Gallery und Smash, die werden jetzt also zu gehen. Das geht zu Ende, aber dafür habe ich schon neue Dinge geplant, also es ist immer was dabei. Also es ist immer was, also es wird nie irgendwas irgendwie leer. Aus. Ich werde nie aus der leer ausgehen. Ich kann nicht reden so wie immer, aber ihr kennt mich da, also deshalb ist es okay. Ja, ähm wurde durch da mal durch. Muss ich sagen. Äh... Oh, das wusste ich gar nicht. nicht so gut das ist ein Ernst das ist ein Kack Ernst Junge so ähm, hier unten was machen wir da unten da muss den der muss den essen der muss den essen der muss den essen damit ich hier Power bekomme Dankeschön Okay, ähm, aber ich pack das auf jeden Fall schon, würde ich noch sagen. Und es kommt ja auch jetzt bei Yoshi, ja, in oh, das 18. wo ich gerade aufnehme. Ja, wo, wo es auch online kommt. Nee, warte, die Folge nicht, die letzte Folge kommt, aber 18. hoch. Ich nehme es alles währenddessen. Ein, war während hintereinander. Ich kann nicht reden. Halt deinen Maul, Junge. Denk erstmal nach, bevor du redest. Boah. <lacht> äh ich nehme das alles miteinander auf. so. Die beiden Folgen hier. Die hier und die letzte. Heute am 18. Uh, ja, wann kommt die Folge raus hier? Diese ich kann mal ganz kurz nachgucken. Ich gucke ich guck jetzt mal ganz kurz nach. Dann kann ich euch wie ich. Ah, Freitag! Hey, Freitag! Jo, was geht? Freitag, na, wie geht's dir so? Das ja? ist ein schöner Tag. Dann, dann, dann. Weiß ich nämlich nach der Schule. jo, ich hab zwei Tage frei. <lacht> Beste! Äh, ja da macht so ja dann ist der weg ist mir auch egal machen wir hier so kriege den Rest raus so hier genau nom nom nom nom nom ja das passt so wozu haben wir den hier und wozu haben wir den hier ich weiß nicht ich der einfach nicht Aber warte ich könnte den noch klauen Ja, bringt auch nichts bei dem. Jo, <lacht> ähm, komm mal, mal den auch weg, der ist lang, der langweilt nur. Dauert jetzt auch zu lang. was eigene Nuss bei dir. Brauchst nicht bei der Nuscheln. Nuscheln beim Oh, ein Geschenk? Oh, eine Pflanze für den Sengarten. Dann gucken wir das geht mal an. Ach ja, und ich komme noch eine extra Episode zu, zum Sengarten, bevor wir die Bruder-Episode machen. Das habe ich auch noch gesagt, ne? Drei bodle episoden gibt es insgesamt. Die eine wäre. Ähm, na gut, keine bodle episode war das, was ich gemacht habe. Äh, hier, fünf Gefechte oder was auch immer. Das letzte Gefecht. Nee, wie hieß es? Das? das letzte Gefecht, doch, das hieß so. Ja, das habe ich, das, ist, das zähle ich auch mehr, wie jetzt bodle episode was auch immer. Äh, yay! So sieht mein es gerade jetzt gerade aus. Da ist auf jeden Fall noch eine Folge. Sie habe mich jetzt noch ganz viel Gameplay aufgenommen. Zum Zengarten. Das ist jetzt unter die letzte Abschnitt zu gesehen von dieser Garten. Ich will noch ganz kurz gucken, was der hier wird. Das würde mich gerne interessieren. Dann also kann ich hier, hier noch mal zeigen, dass hier die ganz... wenn man hier nämlich ähm, die hier kann man nur kaufen, solche sich normalen Blumen und die hier kriegt man nur in Leveln. Also, solche halt, ja, das kann ich euch schon mal sagen. Ich werde es aber auf jeden Fall noch mal sagen. Ähm, in der folge wo ich euch dann über den Sengarten garten aufkläre wie das funktioniert komm schon also er ja, wird schon und was wird es oh jo yo. yo meine erste dingspflanze geil das hat sich doch gelohnt das warten oder leute ich hoffe bitte hat die mit vorgespult <lacht> so letztes Midi-Gamer, das ist nämlich endless All your brains are belong to us. Okay. Das ist das Schwierigste. Okay. Wir haben ja alle von denen, die wir bisher hatten. Außer den Galantur. Der fehlt. Aber er auch zu OP, glaube ich. Um... Ja, machen wir das so. Nichts. <lacht> <lacht> Kann ich beides leisten? Kann ich nicht. Doof. Ich mach so, bam. Ich mach so. Oh. Oh no! Run, run, run, run, run, run. Es, es, es, es, es, so viel du kannst. Nein. Das hat ja gar nichts gebracht. Äh. Renn nochmal nochmal nochmal! Renn, renn, renn, renn! Komm, funktionieren, funktionieren! Yes, renn, schnell! Nein, ich ziehe! Yes. Hm. Renn, renn da rauf, renn da drauf, renn da drauf, renn da drauf, renn da drauf! Na, no, verdammt, das gibt's doch nicht. Ja, rätseln euch Daten, bitte. Gosh, was ist das denn für ein Blödmann? Was soll ich hier... Oh, warte. jetzt ja richtig auf maul aufs maul aber kann ich zumindest das, den magnet weg machen weil der findet mehr dass ich den überhaupt benutzen kann ja, Hunger drauf ja oh, schade ja doch machen wir das das wird funktionieren zack der hat so große angst und dann frisst du die auf. Oh, was mit dem? Oh, über den habe ich gar nicht ge gedacht. Aber jetzt haben wir wieder Punkte. Das können wir hier schon mal ein wenig was auslösen. Bam. Okay. Haben wir hier oben bin ich frei gemacht. So, du nimmst den weg. Ja, gut. Okay. Wo um. oh, ist Sonnenenergie? Den Leitertypen ich benutze den mal. Ich muss an diese Sonne rankommen. Ich muss allgemein an die ganzen Sonnen rankommen. Verdammt, ich habe verkackt oder ich habe es verkackt. Oh mein ja. Gott. Verdammt, wie soll ich das denn Das ist schwer. Das letzte ist hier schwer, aber wir waren lange vor damit ich das hier schaffe. Auf jeden Fall. <lacht> Nee, das bringt nichts. Wo sind denn die wenigsten? Na, das sind nicht wenig. Aber das könnte ich nicht so machen. Nee, das. Ich muss das mit dem Magneten wegbekommen. Erstmal der Magnet. Der ist wichtig. Erstmal den Magneten, du. Ich muss, ich muss es so versuchen. Nom nom nom nom nom nom Der schnell ist weg. Oh Gott, er kriegt so viel ha so hat viel Schaden. Ihr seht's ja. Oh, kriegst du den down, kriegst du down. Mm -hmm. Sonne hat er nicht ganz aufbekommen leider. Blöd. Pau, du schon mal die Treppe zumindest hin. Dann presst den auf. Kriegst Yes! Yes! Der down! Leute, der ist down! viel fällen dieser Folge anscheinend <lacht> ich bin auch so schlau wow wow ich bin schlau wow wow wow schlau super duper schlau das bin ich hey, wer kennt mich denn noch nicht bam, bam. Bam. da rennt der durch ich würde sich riskieren ich weiß nicht, oh, werde nicht riskieren so Riskiers. 1, 2, 50 Punkte verschwendet. Das ist doch lustig. Oder nicht? Ja, das finde ich sehr lustig. Ja. Du haust erstmal ab, denn niemand kann dich leiden. Nicht mal deinen... Oh, wie kann das? Nein, das kann sie wirklich nicht. Bam, bam, bam. Okay, yeah, komm, komm, komm, komm. Ich die Folge nicht so... also ich will die Folge schon füllen, aber ich will sie nicht nicht unnötig lang machen. Na, na, na. Ja, soll ich das jetzt machen? Nee. Ich will erstmal die Runden weiterkommen. was man jetzt alles über den Pilz weiß. Oh Gott. Das ist ja wirklich schwer. Äh, das gibt's doch nicht. Und der ist natürlich da ganz hinten. Ey, was ist das für ein Drecksack? Aber er braucht lange, um mich zu erwischen. Okay, dann konnte ich dir das zumindest absnaggen. Da hinten ist der. Da hinten. Ich hasse dich, du kommst jetzt her. Aua, aua, aua, aua. Yes. Okay. Heißt, wir können jetzt durchrushen. Das habe ich jetzt auch vor. Uff, wenn einfach so jemand reinkommt, ohne zu anzuklopfen. Wer kennt es nicht? Uff, uff, uff. Komm, jetzt mach die Folge nicht allzu lang. Kill die drei. Die machst du easy. Die können nichts. Also, doch, die können einiges, aber. Du schaffst das! Komm, komm, komm, komm, komm! Nur noch der, nur noch der, den schaffst du, den schaffst du, den schaffst du, schaffst Nom nom nom nom nom nom nom nom nom yeah! Das weiß ich, warum ich von dem Angst hatte früher, weil der einfach so krass ist! Nom nom nom, und zack, dankeschön! So! Dann kommen wir jetzt nicht mehr weiter, denke ich mal, oder? Den will ich wegbekommen mit dem hier, aber das soll ich noch nicht machen, das wäre nicht so ganz schlau, ehrlich gesagt. Der Schaub, ähm... Um mach ich das hier. Der kriegt zwar jetzt Feuer-Damage wegen den Wellen hier, aber nicht mehr lange. Denn jetzt nicht mehr. Und so, ja, yeah, hey. Okay. So, ich krieg hier wieder Punkte. Der frisst die hier auf. Bis er halt stirbt. Wahrscheinlich wird er die beiden fressen und dann wird er sterben. Schätze ich jetzt mal. Komm schon, komm schon, komm schon. Was, ist jetzt schon? Oh nein. Hm, hm, hm, hm. Press, press, press, press, press, oh Ich hab auch nicht so viel Punkte und so. Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm. Ja, du, gib mir mal hier ein bisschen... Energie. Sehr nett. Sehr nett, genau. Sehr nett von dir. Dann pack den mal schon mal weg. Hm? Krieg ich sogar noch ein wenig Punkte. Das ist sehr, sehr nett. Dann isst den mal, den mal auf. Mm, das gibt's doch nicht. Ich habe gesagt, du isst den jetzt auf. Geht, okay, ist das klar? Ja. Und jetzt, mm, egal. Äh, so, das machen wir so. Das regeln wir so. Jo, yo, Hoho. Oh wo, oh, oh. Das da hinten, das machen wir so. Okay. Du frisst die auf, die kann ich nämlich von der Seite nicht fressen, also von hinten nicht fressen. Was machen wir hier? Nee. wat Oh nein, der kann den treffen. Oh nein. Oh nein! Das ist nicht gut. Nein! Der stirbt! Der ist echt schwach! Nein! Fress ihn noch schnell! Fress ihn schnell! Nom nom nom nom nom bevor du stirbst! Yes! Gut gemacht. Ey. So, jetzt ist er eh tot. Dann machen wir hier eine Treppe! Und, yes, danke, danke, danke, oh, da unten, da unten, ja, da war noch eine Sonnenblume, oh mein Gott, ich dachte gerade, das wäre es jetzt, weil ich keine Sonnenenergie mehr hatte, aber, hey, da war noch überall was, hier war noch ein, hier noch eine, hier können wir leider nicht durchrushen, weil der man da ist, deshalb, damit wir da durchrushen können, machen wir den erstmal weg, Und dann rush ich recht durch, rush ich durch, so, ähm, was machen wir hier? Ja, komm, wasch mal durch. Kette hoch, zack. Und das passt. Dankeschön. So, hier müssen wir einfach nur mit den Dingern spammen. Hier, mit denen hier. nom Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Okay, das war sehr dumm von mir, tut mir leid. Darüber springen können wir aber nicht, ne? Oh Gott, das wird blöd. Oh, das wird teuer vor allem auch. Okay... Oh, wir haben aber wieder... Ja, dann passt ja, dann passt ja. Die Armee! Oh Gott, die Folge ist wirklich lang! Oh nein! Aber das ist ja die letzte Folge, die, letzte Folge. die nächste Folge, die nächsten Folge werden wirklich viel viel länger. Bis auf die letzten beiden Folgen, was auch Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem drauf auf die Livestreams und habt Spaß an diesem Modus. Der Modus hat mir sehr gefallen. Wir werden ihn noch einmal sehen mit dem Endless Mode. Und wir ihn so lange spielen, bis wir. Bis wir 10 Serien haben. 10 Serien werden wir haben. 15 Serien beim Ding. Und ansonsten werde ich den Rest wahrscheinlich offscreen machen. Wie auch immer, hoffe euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich wieder 10 Stunden gelabert habe und vor allem jetzt beim letzten Level da richtig verkackt habe. Ich habe es geschafft und ich will nicht mehr überhalten, brei herumreden. Ja, aber es war Und das war's. Okay. Tschüss. Oh mein Gott, Leute, hey, ich habe wirklich genug Geld. Ich habe so lange gefarmt <lacht> und jetzt kann ich mir den rotz kaufen das hier und das worauf wir alle gewartet haben der zehnte Pla äh, platz hallo hallo ich, ich, ich kann halt wirklich nirgendwo drüber draufklicken hallo what wait ja, jetzt geht's okay aber jetzt <lacht> Und jetzt kannst du für jedes Level 10 verschiedene Sammeln sa sammeln, genau muss wir. juhu ich bin einfach nur froh dass ich es das endlich habe so und jetzt habe ich noch mehr Geld fahren, noch viel viel mehr für das hier, aber was das ist, das zeige ich euch jetzt nicht, ich habe Pech gehabt, lol